Die Kranzhornalm mit dem kleinen See und den Weg hinauf auf die Kranzhornspitze, vorbei an einer Kapelle. Die letzten sehr ausgesetzten Meter auf die Kranzhornspritze, mit einer wunderschönen Aussicht auf das Inntal. Blick auf den in Deutschland gelegenen Heuberg. Das Spitzsteinkreuz mit der Bergkapelle.